Guten Tag, mein Name ist Gaby Bongard und ich bin seit 01.03.2020 Projektleiterin für das Projekt Open Data. Im Rahmen des Förderprogramms Digitale Modellregionen hat die Stadt Aachen gemeinsam mit der Städteregion für den weiteren Ausbau des Open Data Angebotes die Förderzusage erhalten. Aufgabe der Projektleitung und damit Förderinhalte sind unter anderem, eine Open Data Gesamtstrategie zu erarbeiten und vorzuschreiben. Diverse Veranstaltungen wie zum Beispiel einen Hackday oder Barcamp durchzuführen, neue Nutzergruppen, unter anderem Sachfremde, zum Beispiel im Rahmen von Bildungsveranstaltungen bei der Volkshochschule zu erschließen, die Beratung der Organisationseinheiten hinsichtlich der Veröffentlichung und Aufbereitung von Verwaltungsdaten und eine gemeinsame Plattform zur strukturierten Bereitstellung von Datensätzen zu entwickeln. Neben den Regionsangehörigen Kommunen und Gemeinden soll, aufgrund der Lage im Dreiländereck, auch die Grenzregionen Niederlande und Belgien mit einbezogen und so ein grenzüberschreitender Austausch sichergestellt werden. Weitere Merkmale stellen die Erwachsenenbildung und der Ausbau Daten an einer Stelle zur Bildung von Synergieeffekten innerhalb der Verwaltung dar. Mehrfach benötigte Datensätze, wie zum Beispiel das Straßenverzeichnis, könnten so in hoher Qualität zur Verfügung gestellt werden. Durch dieses breit aufgestellte Angebot wird der Abbau sich wiederholender Tätigkeiten auch innerhalb der Kommunen vorangetrieben. Die interkommunale Zusammenarbeit und die verstärkte Zusammenarbeit mit einer entsprechenden Community soll darüber hinaus dazu führen, geeignete Datensätze zu identifizieren. Die hieraus resultierenden Methoden und Arbeitsunterlagen zur Konzipierung einer Open-Data-Strategie sollen Standards vorgeben, die anschließend auch auf andere Verwaltungseinrichtungen übertragen werden können.